So, wir sind im Themenbereich der Rentenrechnung angekommen und am besten lässt sich das immer erklären, wenn man sich dazu ein kurzes Beispiel anschaut. Also hier soll es darum gehen, dass Michael von einer Weltreise träumt und er möchte diese in fünf Jahren beginnen und sie kostet ungefähr 5.500 Euro, also den Betrag braucht er für diese Weltreise. Aus dem Grund geht Michael jetzt immer am Ende eines Jahres zur Bank und legt dort den gleichbleibenden Betrag von 1000 Euro auf sein Konto. Seine Bank gewährt ihm Zinsen in Höhe von 4% pro Jahr. Und wir sollen jetzt berechnen, ob Michael sich diesen Traum verwirklichen kann. Okay, also das Entscheidende bei der Rentenrechnung und woran ihr später in den Aufgaben auch die Rentenrechnung erkennt, ist, dass es eine jährliche Sparrate gibt die immer gleich bleibt. In dem Fall sind das 1000 Euro. Also es ist nicht so wie bei der Zinseszinsrechnung bisher, dass ihr einen Betrag einmalig anlegt, sondern jetzt macht ihr das häufiger, und zwar immer am Ende oder am Anfang eines Jahres. Und das nennt man die jährliche Sparrate. Die bekommt einen neuen Buchstaben, den kürzt man ab mit klein r. Und in unserem Beispiel sind das eben diese 1000 Euro. So, ich denke, soweit ist es klar. Jetzt, wenn ich mal einen Blick in die Formensammlung reinwerf und im Themenbereich der Rentenrechnung bin, sehe ich auch schon hier dieses kleine R. Das ist die, diese Sparrate, die ihr gerade eben kennengelernt habt. Und ähm, jetzt stelle ich fest, hier gibt es noch zwei Begriffe, die sind auch neu. Nämlich einmal vorschüssig und nachschüssig. Okay, was bedeutet das jetzt? Vorschüssig ist eine Rente dann wenn man sie am Anfang des Jahres einbezahlt. Am Anfang des Jahres bedeutet eben am 1. Januar eines Jahres. Nachschüssig ist eine Rente dann, wenn man die am Ende des Jahres einbezahlt. Also zum Beispiel am 31.12. eines jeden Jahres. Und das müsst ihr, müsst ihr immer unbedingt voneinander abgrenzen, weil sich die Berechnung dann ein klein wenig unterscheidet. In unserem Beispiel haben wir eine nachschüssige Rentenrechnung. Warum? Naja, steht im Text drin, am Ende des Jahres. So, dann kann ich wieder meine Formsammlung hernehmen. Und ähm, wir sind bisher nur in diesem Bereich der sogenannten Endwerts, die Kapitalmehrung und Kapitalminderung, erkläre ich euch in einem anderen Video. Und genau, wir wissen, das ist ein nachschüssiger Endwert, also brauche ich für meine Aufgabe diese Formel hier und die übernehme ich jetzt auch mal ganz kurz. Okay, so dann können wir jetzt anfangen, die Aufgabe zu lösen. Ähm, eine Information haben wir noch hier drin stehen, die wir noch nicht aufgeschrieben haben, nämlich diese 4% Zinsen pro Jahr. Ähm, ich schreibe die mal hier hin. p e ist gleich 4% pro Jahr. Und wenn ich klein p kenne, kann ich auch immer klein q berechnen. Das wisst ihr ja schon aus der Zinseszinsrechnung. Ich zeige euch trotzdem nochmal ganz kurz, wie das geht. Also hier oben, das ist dieser Zinsfaktor klein q und der berechnet sich als 1 plus p durch 100. Also in unserem Fall 1 plus 4 durch 100 und das ist dann eben 1,04. So und jetzt kann ich einfach alle Größen in diese Formel hier einsetzen. Die Laufzeit n ist 5 Jahre. Dann kommt hier meine Sparrate, klein r. Okay, so und das wiederum ist dann ein Job für meinen Taschenrechner. Ähm, ich zeige euch das einmal ganz kurz, wie man das eintippt weil an dieser Stelle ganz häufig ein typischer Fehler gemacht wird und wir versuchen das von Anfang an zu vermeiden. Okay, also ihr gebt ein 1000 mal nutzt bitte jetzt die Bruchfunktion dann 1,04 hoch dieses Symbol x hoch Kästchen 5 und jetzt passiert der typische Fehler. Ganz viele schreiben jetzt minus 1. Ihr stellt es vielleicht schon fest, der Taschenrechner ist weiterhin im Exponent. Das darf aber nicht sein. Also die minus 1 muss hier unten stehen. Versucht diesen Fehler zu vermeiden. Das ist ganz schön ärgerlich, weil es sind geschenkte Punkte. So, und dann kommt hier an der Stelle raus 5.416,32 Euro. Also Eurobeträge auf zwei Nachkommastellen runden. Dann können wir das Ergebnis markieren und uns kurz Gedanken machen, was das jetzt bedeutet. Also in Bezug auf die Aufgabe, Michael benötigt ja 5.500 Euro. Nach fünf Jahren hat er erst 5.416 Euro. Also könnte man jetzt hier antworten, naja, das Geld reicht leider noch nicht aus. Ja, wenn man jetzt nicht überkritisch ist, könnte man auch sagen, Michael kann ja vielleicht seine Oma um diese verbleibenden ungefähr 85 Euro beten und dann klappt das auch mit der Weltreise. Also da sind wir nicht zu eng, aber rein rechnerisch gesehen reicht es eben noch nicht. Gut, dann ähm, war es es schon zum Einstieg im Themenbereich der Rentenrechnung. Ich zeige euch jetzt noch kurz eine Übungsaufgabe, die ihr lösen könnt. Ähm, geht die Aufgabe in Ruhe durch, überlegt euch unbedingt, ob es vorschüssig oder nachschüssig ist. Ich wünsche euch die Lösung kommt dann gleich am Ende. Okay, und hier die Lösung. Ich denke, ihr habt es gemerkt, in dem Fall ist es eine vorschüssige Rentenrechnung, weil sie ja immer am 1. Januar das Geld einbezahlt. Das heißt, die Formel ändert sich ein kleines bisschen. Hier kommt nochmal dieser Zinsfaktor Q dazu. Und dann habe ich N gleich 4. Wahrer sind 1250 Euro. Der Zinsfaktor Q ist 1,04. Und wenn ihr dann alles korrekt eingesetzt habt, kommt ihr da hoffentlich auf 5.520,40 Euro. So, und damit sind wir fertig für den Einstieg zum Thema Rentenrechnung. Wir hören uns im nächsten Video. Bis dann!